moin moin und willkommen zu einer neuen ausgabe von den testpiloten mein name ist wie enrico und unser ziel heute ist die app All Pay mit umfragen geld verdienen und das seht ihr jetzt Nein. Dann schauen wir uns das mal an. Datenschutz, alle Umfragen der App stammen von dritten, alle deine Rechte auf der Grundlage der GDPR findest du in unseren Datenschutzrichtlinien. Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung unten und man muss über 16 Jahre alt sein, um diesen Dienst nutzen zu können, ab geht's. Paul Pay Login yeah. mit Google, Facebook oder Twitter. So, ich habe momentan 32 Cent. Wir haben hier verschiedene Umfragen mit vollem Geld verdienen. Neues Update, die Info, was ist neu? Verfügbare Umfragen, eine kann man noch Freunde einladen, bewerten. Und auf Instagram folgen. Dann starten wir mal die erste Umfrage. Dafür gibt es 23 Cent. Fünf Minuten soll sie dauern. Gut. Das war die Umfrage, wenn man nach rechts wischt, hat man seinen Account, Daten, Account, Datenlöschen, Ausloggen, Datenschutz, Nutzungsbedingungen, Hilfestellung. Kann man sich für die nächsten Umfragen qualifizieren. So, nächste, 27 Cent. Okay, also wie ihr seht, hier unten links sind die Auszahlungen, Amazon Geschenkkarte. Hier sieht man nochmal, also 5 Euro. Ich benötige noch 4,68 Euro. Paypal ist das ein bisschen mehr. Google Play hat man noch, App Store, Starbucks, Zalando, Saturn, Spotify. Ja. So, und des Weiteren gibt es natürlich noch bei den verfügbaren Umfragen. Peanut Labs. Wenn man dann auf Starten geht, hat man hier auch nochmal Umfragen. Hier ist eine 10-Minuten-Umfrage für 30 Cent. Bei den Umfragen ist es natürlich so, egal ob jetzt bei Peanut Labs oder bei Pearl Pay, dass man die Fragen beantwortet, aber das heißt nicht, dass man die Umfrage auch beenden kann. Denn wenn man jetzt zum Beispiel bei Frage 10 ist von 20, sagen wir mal, und äh, du passt nicht im, ins Spektrum, von der Umfrage her, dann kann es durchaus passieren und das nicht selten, dass die Umfrage abgebrochen wurde und die Zeit, die du halt genutzt hast, die ist dann verschwendet. Ansonsten hat man hier bei Peanut Labs noch verschiedene Sachen mit Casino, mit einer Mastercard, Lotto, O2, bis zu zwei Freikarten, Amazon Prime Video, 30 Tage gratis nutzen und kostenlose Probe von Hunde- oder Katzenfutter. Hier nochmal Freunde einladen, auf Einladen drücken und dann sieht man hier Freunde einladen, Vorteil Dauer 15% der Einnahmen deiner Freunde, wenn deine Freunde die Umfragen zu 100% abschließen, das heißt, wenn sie nicht vorher rausgeschmissen beziehungsweise wenn die umfrage nicht vorher automatisch beendet wird vorteil der freunde ist ein einmaliger startbonus von 23 cent und hier hat man den einladungscode so wie das alles funktioniert das habt ihr jetzt gesehen polpay arbeitet noch mit anderen zusammen das habt ihr auch gesehen hauptsächlich geht es um umfragen und als zweites denn um so eine Sachen wie Casino, Lotto etc. wo man sich noch ein bisschen was dazu verdienen kann. Wobei man natürlich unter anderem auch Geld einsetzen muss. Ne? Gibt es mindestens einen Satz. Meine Meinung dazu ist, kann man gerne ausprobieren. Richtig Geld verdienen ist damit nicht. Und wenn ihr so jemand seid wie ich, der nicht großartig in der Zielgruppe mit reinfällt, dann sieht das ziemlich schlecht aus mit den Umfragen. Also man kann sagen, ich hatte von zehn Umfragen, ca. sieben konnte ich nicht machen. Die wurden vorzeitig abgebrochen. Daher kann ich nur sagen, Probiert es aus. Von mir gibt es daher nur 3 von 5. Ich hoffe euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da, abonniert den Kanal vor allem und bis zum nächsten Mal. Ciao!